Mein Name ist Susanne Kink, ich bin Universitätsassistentin am Institut für Soziologie der Uni Graz und bin auch Mitglied der Queer SDS Gruppe wie meine Kolleginnen hier. Mein Name ist Thomas Berger, ich bin auch Teil dieser AG Queer SDS und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IFZ, also im Universität Forschungszentrum in Graz und habe in Graz Soziologie studiert und auch in Technik- und Wissenschaftsforschung. Anita Thaler, mache auch Technik- und Wissenschaftsforschung, bin am IFZ, leite die AG Queer und bin ursprünglich Psychologin und Bildungswissenschaftlerin. Soll ich mit unserer ersten These? Ja, eingehen? fangen wir mal. Okay. Wir <lacht> hatten mehrere Thesen. Die erste These wäre, dass Technologien ähm, vor allem dazu dienen, heteronormative, ähm, zweigeschlechtliche und unsere hierarchische Ordnung der Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Und auch wenn sie irgendwie so emanzipatorisches oder queeres Potenzial besitzen würden, sie ähm, erhalten alte, Rechnung, äh, erhalten alte Ordnung. Ordnungen aufrecht und reproduzieren diese Ordnungen. Also es gibt so, schon seit den 80ern hat so diese Vision gegeben mit, mit dem Internet, mit dem Cyberraum, mit dem Cyborg, wie es die Donna Haraway ja genannt hat, äh, ist so die Möglichkeit für alle Menschen, wir alle kennen losgelöst von unseren Körpern, von unseren sozialen Ungerechtigkeitslinien sozusagen, einfach uns frei bewegen und sind in einem Internet, in einem Netz miteinander gleichwertig. Das ist sozusagen ein demokratischer Raum, wo wir alle tun können, wie wir wollen. Und glaubt man ja heute Man kann einen Avatar anlegen, ohne, ohne sein Geschlecht zum Beispiel benennen zu müssen. Und wir sind so draufgegangen in unserer Arbeit, es ist trotzdem nicht wirklich passiert, diese Freiheit. ja? Und im Gegenteil, also so viel Antifeminismus und Sexismus und Rassismus, wie man im Internet zum Beispiel findet, hat man vielleicht vorher gar nicht so veröffentlichen können oder zumindest ist es uns nicht so bewusst worden. Also Das ist so eine These, dass dieses heteronormative, binäre und so weiter, das setzt sie leider durch. Das ist eure gemeinsame These, okay. Genau, das ist Gut, unsere These. Genau. Gut, und meine These ist jetzt ergänzend dazu, ich weiß nicht, ob sie jetzt, ich habe gesagt, wir haben uns das in, der Sinn jetzt, in dem Sinne jetzt nicht so abgesprochen, aber meine These ist halt, dass generell äh, die ganzen Informationstechnologien ähm, den, zum, so den, den Arbeitsaspekt, wie die Gesellschaft sich generell reproduziert in den nächsten Jahrzehnten, generell hinterfragen wird. Also alles, was so mit Dienstleistungen und Lohnarbeit hat, also alle, alle Tätigkeiten, die sie, äh, man sagen, also virtualisieren oder entmaterialisieren lassen, die kann man auch entmenschlichen, also entpersonalisieren. Und ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, der wahrscheinlich passieren wird oder immer stärker wird. Also, wenn man, egal was für einen Bereich man anschaut, ob man jetzt äh, Mobilität anschaut, die kann man ent also entmenschlichen, man kann alle Art und Weisen von Landwirtschaft, gibt es schon Versuche, das, zu, das alles zu automatisieren. Also, dieser ganze, äh, wie sagt man in der STS, also in der Science and Technology Studies, also mit so dieser ganze Nexus aus Informations- und Kommunikationstechnologien, Automatisierung, Internet, Virtualisierung verändert, würde ich mal sagen, so generell wie die gesellschaftlichen Grundlagen zur Verfügung gestellt werden. Und das wird halt in Zukunft, finde ich, in den nächsten Jahrzehnte die klassischen Lohnarbeitsdenken, die wir so haben, verändern. ist interessant, du sagst Entmaterialisieren. Ich denke gerade daran, dass. Wenn ja. Technologien das übernehmen, dann sind das zum Beispiel ja. auch Roboter ne? in dieser ja. berühmten Industrie 4.0, Japan, große Kultur mit vielen Robotern durch, auch durch den Rückgang ja. der Bevölkerung und so weiter. Und der große Trend in, in der Robotik in den letzten Jahren ist so war, die Graut wieder zu vermenschlichen. Ne? Also dieses menschliche ja. Antlitz, sie so menschengleich wie möglich zu machen. Da spürt dann auch wieder zum Beispiel rein, dass man... Sehr wohl auf, auf zum Beispiel Geschlechterbinarität wieder großen Wert legt. Das ist, sollten dann eindeutig mein, männlich oder weiblich sein. In Japan gibt es schon auch zum Beispiel so Fashion-Shows, wo, äh. wo Roboter mit, mit menschlichen Models äh, am Catwalk entlanglaufen und dass das Ziel, dass die Roboter nicht erkannt werden als Roboter in einem ersten ja. Moment. Und dass sie so menschengleich wie möglich Das finde ich interessant. Das ist so. Ja. Darf ich da mal kurz noch was einladen? Ja. Mir wird der Pflegebereich einfallen. Also in der Pflege sagt man ja, da geht der Trend hin zur Robotik und dass man so Pflegeroboter macht. Und mhm. da ähm, sagt sie ja wieder, dass man halt versucht, die vor allem weiblich zu gestalten, weil Weiblichkeit halt irgendwie so mit Pflege und Fürsorge mhm. in Verbindung gebracht wird und die Menschen sich dann bei den weiblichen Robotern einfach wohler fühlen, als wenn das jetzt irgendwie geschlechtsneutrale oder männliche. Roboter werden und so, es war zu einer Entmenschlichung ähm, im ersten Schritt kommt, aber andererseits wiederum hintenrum wieder ähm, zu einer Vermenschlichung von ähm, Technologie eigentlich. Und da jetzt aber dann wieder Geschlechterstereotype einfließen, genau. ne? wie ja. dieses Frauen sind besser für die Pflege, das ist etwas, das ist was, was so ja nicht stimmt, nicht? was wir wissen, dass so nicht stimmt. Und Männer haben es zum Teil schwer in der Pflege oder in der, in der Kleinkindbetreuung, weil ihnen ganz viele negative Stereotype entgegengebracht werden. Genauso haben Frauen immer nach wie vor tendenziell ein bisschen schwieriger in technischen Feldern. Und das sind so Stereotype, die, obwohl der Mensch da gar keine Rolle mehr spielt, und Genetik und Chromosome und was auch immer, sonst immer so als, als biologischer Grund für diese Unterschiede konstruiert wird. Der ist auch nicht wirklich da, wie der konstruiert. Aber das wird dann sozusagen eingeschrieben in die Technologie, obwohl es nicht da sein müsste also Das finde ich schon spannend. Und so was und ich finde wichtig, dass das mit dem Entmaterialisieren, das ist ein missverständlich, ne? also dass das sozusagen auf keine Grundlagen mehr be, auf keine sozusagen, äh, materiellen Grundlagen mehr beruht, diese ganze Internet- und Automatisierung, das stimmt ja nicht. Also da muss man aufpassen, wie man das dann sieht. Also wir haben auch so ein Forschungsprojekt dazu gemacht am IFZ, wo so ein, Energieverbrauchsverhalten von Jugendlichen und IKT geht. die glauben halt, dass das alles keine, was nicht, keine, keine Materialien mehr verbraucht, wenn irgendwas virtualisiert wird. Und das ist steht nicht. die Cloud. Das ist ja alles nur die Cloud ist ja eigentlich nur ein großer Computer oder eine große Reihe an Computerservern, die irgendwo steht und extrem viel Energie verbraucht. Deswegen ist eher wahrscheinlich besser wäre besser gewesen, wenn die Automatisierung oder Virtualisierung oder so verwendet hätte. Also es ist ja alles materiell, was passiert, vom ganzen Lebenszyklus der Produkte, von der Rohstoffgewinnung bis zur Anwendung, bis zum Recycling. Zutiefstmateriell. materiell, ja, vor allem ja. wenn es um Energie dann geht. Ne? Ja. Na eben, wenn sozusagen Arbeit immer weniger von Menschen abhängt, und unsere ganze, also unsere, ganze, unsere ganze Gesellschaft, aber der ganze Reichtum, den wir eigentlich besitzen über Steuern, die auf Löhne sich beziehen, abzielt, ja. dann ähm, kommen wir früher oder später in eine Finanzierungskrise, was also es sozusagen immer weniger Arbeit gibt. Und es gibt immer mehr Nachfrage nach Arbeit. Ja. Und das ist ein Video, das kann ich noch dann beifügen. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt eben CGB Grey, und der hat versucht, das so auf aktuellen Tendenzen auch zu verfolgen, wie die Automatisierung. Um sich greift und er geht davon aus, dass so 45 von allen Tätigkeiten, die jetzt verrichtet werden, kann man, kann man heute schon automatisieren. Und der vergleicht das auch so mit der großen Depression in den USA, da waren ungefähr Arbeitslosigkeit von 25 in der Bevölkerung. Also da Erwerbsarbeit. Ist Erwerbsarbeit, mhm. ja. Und es so, hat ein extremes Potenzial an, an Menschen dann da, die ohne ihr eigenes Verschulden dann arbeitslos sind oder keine Tätigkeiten mehr verrichten können sie zu teuer sind im Vergleich dazu. Die Feministin muss immer erwerbsarbeit, erwerbsarbeitslos, weil die Arbeit geht nicht aus. Also Reproduktionsarbeiten, die zurzeit auch unentgeltlich gemacht werden, die geht nicht aus. Das sich kümmern um, um alte Angehörige, Pflegebedürftige, um Kinder und so weiter, das, das wird nicht einfach so aussterben sozusagen. Das heißt, das was du sagst, das, das greift da ineinander in ein anderes ökonomisches Modell. und das wird sicherlich durch das, dass Technologiearbeit verändert, neu gedacht werden müssen. Aber eben auch sehr wichtig mit einer Gender-Komponente. Genau, wenn wir jetzt aber noch mal zurückgehen würden, nochmal anschließend die erste These, dann würde man sagen, dass es, also Technologie eigentlich die Gesellschaft ähm, in ihren grundlegenden ähm, Ordnungen nicht ähm, verändern würde, weil es bleiben die Hierarchien bestehen, es bleiben die Machtbeziehungen bestehen, wenn man das jetzt auch vor dem Hintergrund von Kapitalismus denkt, wer hat überhaupt Zugang zu den Technologien, also wer kann sich das irgendwie leisten, zum Beispiel Reproduktionstechnologien etc. Ähm, und auch die binäre zweigeschlechtliche Ordnung wird durch Technologien aufrechterhalten. Also wenn man jetzt an Geburt denkt, man klassifiziert durch Technologien männlich, weiblich etc. Also aber die eigentlich die Chance bieten würden, über die zwei geschlechtliche Ordnung hinauszugehen. Oder auch wenn man auf das Thema, also wenn man mehr an die auch die Queer-Perspektive denkt, an das Thema Sexualität. Also heteronormative Vorstellungen werden auch immer bestehen bleiben und sind in die Technik eingeschrieben eigentlich. Also das, was, von dem, was ich gesprochen habe, kann man schnell sagen. Also der Vorteil wäre, dass ja immer weniger Menschen weniger Erwerbsarbeit verrichten müssten mhm. und eigentlich mehr Zeit hätten, mehr Freizeit für was nicht kreatives, konzeptionelles mhm. und so weiter und so fort. Das Nachteil wäre, wenn, halt so, wenn die alten Modalitäten, wie halt Gesellschaft besteuert wird, gleich bleibt, dass dann äh, Staatshaushalte austrocknen oder viele Menschen halt keine Möglichkeit mehr haben, sich selbst irgendwie äh, zu erhalten. Ja. Das ist das Positiv-Technologische, dass man sagt, ja, die Technologie kann die Menschen von der, von der Arbeit befreien, die sie eh nicht machen wollen, ja. das wäre sozusagen das positive Modell, bräuchte aber dann sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für ja. alle, damit sie das tun können, ja. was wir wollen. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt anschließend an das, was wir gerade vorher so eher geredet haben mit diesem queeren Potenzial von Technologien, was uns ja interessiert, also wir sind eben so an, an sozialen Gerechtigkeitsfrauen und queeren Potenzialen interessiert. Und da interessiert uns zum Beispiel, wie, wie gewisse Dinge in Technologie eingeschrieben wird. Und wenn man zum Beispiel an Facebook denkt, äh, da haben in den letzten zehn Jahren User-Userinnen total stark dafür kämpft, dass es nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich in Männchen und Weibchen einteilen zu müssen. Und es hat ja äh, eben diesen Zwang gegeben, sich einzuschreiben ne, und zu sagen, was bin ich. Äh, Manche haben das dazu genutzt, um zu sagen: Okay, jetzt kann ich ja mal als Mann auftreten, obwohl ich mich sonst als Frau fühle und so weiter. Aber viele Leute wollen sie nicht in dieses System einbringen lassen. Und da hat es eben ganz, über zehn Jahre, eben ganz viele Möglichkeiten gegeben. Es hat so Hacks gegeben von, von den User, Userinnen selber, die dann Möglichkeiten für sich geschaffen haben, sich da einzuordnen. Und äh, Kollegin, Uh, die haben Inab events da können wir dann auch eine PDF zur Verfügung stellen, die, die hat das schön herausgearbeitet, dass im Hintergrund der Code aber, obwohl jetzt Facebook 54 oder 65, 54 Möglichkeiten anbietet für diverse genderqueere Möglichkeiten, uh, trotzdem im Hintergrund ist der Code einfach 0 und Eins ja. und das heißt am Ende des Tages wird runtergebrochen und wenn die Werbeindustrie irgendwelche Auswertungen haben will, dann muss sie wissen, okay, Jetzt sagt man aber doch, was die Frauen wollen, und, und das und das bieten wir für die Männer an. Und das ist so etwas, wo wir sagen, das Potenzial, also der Vorteil wäre, wenn man, wenn man diese Kategorien einfach ein bisschen loslässt. Und wenn man das von vorne weg in den Code einbringt, dann ist man auch noch offener und hat man mehr Möglichkeiten. Und man kann es natürlich auch wieder kritisch sehen, so wie das der Thomas jetzt gerade vorhin auch gemacht hat, auch bei der Technologie. Was heißt es für die Zukunft, in welche Richtung geht es, wenn man, wenn man Dinge immer auf zwei Systeme einschränkt, die in Wirklichkeit aber nicht so wichtig sind, nicht? also Geschlecht ist nicht das, die einzig richtige Kategorie zum Beispiel. Genau, wenn man an das 0 und 1 denkt, da geht es ja darum, was wird als real angesehen. Also das männlich-weiblich ist dann das Reale und alles andere ist irgendwie das Abweichende, mit dem man nicht umgehen kann, will oder wie auch immer. Also, Also für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass diese ganzen also Prozesse, äh, so wie jetzt Frau gemeint, über die Zukunft der Erwerbsarbeit mit Virtualisierung und Automatisierung, dass das eher, wie äh, soll ich sagen, gesellschaftlich partizipativ irgendwie erarbeitet wird. Das würde ich mir wünschen. Also dass das nicht irgendwie bestimmt, wie Menschen zu arbeiten haben, sondern dass es vielleicht Räume gibt für unterschiedliche Konzepte mit Erwerbsarbeit oder mehr Freizeit und so weiter und so fort. Ja. Dass man solche Sachen eher offen andiskutiert diskutiert und dass dieser alten Denke, die was nicht 150 Jahre alt ist, bestreitet. Die Diskussion. Bei dem gesellschaftlich partizipativ ähm, kann man gleich einhaken. Man kann sich auch für ähm, Technik und Technologie wünschen, dass alle Personen daran teilnehmen können. Also dass das nicht irgendwelche Machtgefälle sind, sondern dass man dass man jeglichste Personenkreise mit einbezieht und dass man schaut, wer hat Zugang, wer hat nicht Zugang und dass man die Personen, die keinen Zugang zu den Technologien haben, eigentlich mit einbezieht in die, die Prozesse der Entwicklung etc. Genau, also die ultimative Vision wäre, dass alle, die Technik im weitesten betrifft, mitgestalten können, egal ob sie ein Technikstudium gemacht haben, egal ob sie in Österreich leben oder in Afrika, also alle die, was betrifft, und das sind vor allem große Technologien, das sind ja auch alle digitalen Technologien, das betrifft uns alle. Es wäre schön, wenn man dann auch alle teilnehmen kann.